Uff, da war die letzte Folge wohl etwas länger als ich dachte. Sorry. <lacht> ja, aber äh, ich dachte halt wirklich, dass die Folge, Folge weiß ich nicht, äh, circa 5 Minuten halt kürzer ist, als es geworden ist. Aber naja, ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir waren, haben mehr Spaß mit Susi. Und wir waren hier stehen geblieben. Hab mir dann doch am gut dass ich mir gedacht habe, dass ich das lieber in die nächste Folge packe. Denn wir fangen jetzt weiter an. Machen wir jetzt weiter mit 3S. Der Preis ist heiß. Ich kann noch andere sagen die heißen. <lacht> oh, Kai. Äh, Kai, was? Was habe ich? Kai. Okay. Ich will geil sagen. Oh, nice. Die ersten haben wir schon mal. Oh, wir müssen das Level doch nicht ernsthaft so öfter machen. Doch, wir müssen uns Level sehr oft machen. Na. Ja. Also wir haben wir ja gerade den dritten bekommen? Okay. Okay, das ist doch ein sehr nerviges Level. So was finde ich einfach nur richtig grottig und langweilig und nervig. Warum? Liebe Entwickler, war jetzt soll ich hier draufklicken. So. Okay, richten wir uns in der Mitte. So mit Mittisch. Mit So irgendwie so. Hier müsste es gewesen sein richtig ja okay dann haben wir schon alles eigentlich alles gibt es drüber Coins und halt den Bonus shit den wir halt nicht brauchen oh. und das war es wieder das war ja richtig kurz, nicht mal zwei Minuten und wir haben schon das spezial -Level durch. Irgendwie kommen mir die vor, als wären das irgendwelche richtig komischen Minigames. Einfach nur so... Ja, ich dachte eigentlich, dass das wären du richtig krasse... Oh, Sternkram 3 verschaltet, geil. Ja, das wären so richtig krasse Speziallevel, die so wie auf die dir richtig reinhauen. So richtig in, in deine Maul. Nö. Ne nur so, hey, cool, kein Bonus, viel Spaß, so, weißt also. egal, Welt 4, die vorletzte Welt, außer die Geheimwelt, das ist eine Bonuswelt für mich, ja. aber die werden wir trotzdem machen, fangen wir an mit 4.1, Schlag auf Schlag, oh, die schöne Waldmussi wieder, die hatten wir noch, oder? war die doch, glaube ich, naja, wir auch mal, so, ich hoffe, wir finden alles im First Try. Let's see, let's see. Boom. Okay. Und. Boom! Trampolin! Boing! So, wo ist denn der erste. Äh, ne? Der erste Blaustern? Da muss hier doch mal irgendwo sein. Aha! Aha! Gutes Versteck! Hey. Checky, checky Boom Gibt es da mal ein Power-Up, gibt es ein paar Coins Ich brauche die Coins, weil ich bin vorhin Sehr oft gestorben, was bist du für einer? Oh, uh, ein Zwischenboss? Bam Ich glaube, wenn ich ihn besiege, kriege ich sogar einen Blaustern, weil sonst weiß ich nicht Was soll ich noch machen? Ankommen lassen oder so? So. Wegschubsen. Ah. Jetzt ist er drin Und jetzt. Ach so, so, kam ich nicht weiter. Ach so, das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, ich könnte einfach weitergehen. Okay, Sup, sorry. Habe ich nicht gecheckt. Ich habe gesagt, Ich habe gesagt, Ich habe gesehen. So. Wir oder Oh, da, da, da ihr habt ihr was gesehen. Uh, uh, cool, die bei der ist gerade direkt nach der nächsten Woche auf. Ja. Ich habe das Gefühl, gerade lag es ein wenig. Finde ich nicht so cool. Ich natürlich flüssige 60 FPS liefern, der hat, wo ich es kann. Wow, oh nein, nicht so eine Box. Ja, gut, das hat ich schon. Naja hätte sch schlimmer laufen können zum so eine Zeituhr alter I Meanwhile No one needs that Come on, boy. Oh, ich dachte, das wäre so eine Itembox. <lacht> nee. Toll. Aber wo ist überhaupt der zweite... Uh... Oh, hier ist er. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, Nein, nein, lass mich hoch! Ich muss so schnell! Nein, okay, nein, war nein, Juhu! Ja, oha! Das war super! Mickey Maus! Ja. ja, Ja, Mickey! Da hast du recht! Ja, ja! Ja, super! Keine Ahnung, ich jetzt auf äh, Mickey Mouse Komm, lass mich ruhig. <lacht> oh Mann. Ah, dieses Play ist super. Ah, es ist wirklich super. Nice. So. Was gibt's denn hier so? Oui, Coins, Coins, Coins. Ohne Ende! Uh. Hm? Was was falsch, ich habe das Gefühl, ich habe gerade alles geskippt. Naja, mir ist egal. Ach. Okay. So warte, vielleicht muss ich hier hochschießen lassen, um zurückzukommen. Ja, muss ich. Hey, wow. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Das Spiel schickt mir einfach vor. Ach so, hier war ich. Hier war ich. Ah, ah, aha. Dann über die Coins. Ich brauch one-ups. Oh, Coins! Münzen, geil! Nice. Explosion! Na komm her! Kann man nicht hier kaputt machen so? Nö. Kein Bock. Komm die. Hä? Hey, ich hab dich doch voll. Ö -ö. Cheater! Cheater! So, also, den zeige ich an. Oh nein! Oh nein! Das ist best! Hä? Ja, schieb, schieb den anderen runter! Schieb den anderen runter! Das finde ich gut so! Wow, wow, wow, wow, wow! Bruder! Calm down, Bro! Wie soll ich denn gegen zwei Fahrer geschaffen? Geht eines da. Öh? Der wäre doch da gewesen! Der ja, ist zumindest down. So du auch. Weg mit dir. So die Brücke baut sich auf und weiter geht's. Oh nein, das ist es hier. Oh, sind wir noch, oh noch unten. Ah, ja, ich will auch gern hoch, ja. Aber ah, wir müssen noch unten. Woo! Okay. Noch ganz heil überstanden. Keine Knöchel gebrochen, ganz gut, okay. Hi-ja! wir irgendwo noch so ein Secret one up übersehen. Oh, na gut, ich habe selber einen bekommen durch meine Münzen. Egal, brauchen wir das sowieso nicht, denn wir sind richtig gut in dem Spiel. Das brauchen wir nicht. ich bin zu krass für dieses Game. Okay. War auf jeden Fall ganz okay für die vierte Welt anfangen. Vier zwei. Kleiner Bummel. Uh, Einkaufsbummel? Ich bin bereit. Ja, der erste Theme! The no, no, no, no. Scrolling Level! Nicht schon wieder. die scoring level in diesem spiel sind so fucking langweilig und langsam leider sonst ist das spiel eigentlich großteils ziemlich krass und nice kostet aber meistens sehr viel deshalb würde ich auf dem sale warten aber ja weiß ich finde den preis von dem spiel einfach ein mm, bisschen viel ich meine so viel wie das spiel ist auch wieder nicht finde ich aber der erste. Oh, Leck mich doch einfach. Kammer, please. Der erste Stern So, er hier. Bist du ein erster Stern? Nein. Ich ich, ich hab den über schon eigentlich schon. Ich kann reden. Ich ich hab den schon verpasst. Es ist doch kacke, wenn ich ihn wirklich verpasst habe jetzt. Oh, Junge. Was bist du denn? Help! Ein Dämon! Wow, Hilfe an Dämonen! Ja, Dämonen! Hilfe! <lacht> Bitte bist du der Erste. Danke, Gott. Das ist der Erste. Uh. Gut gemacht. Wir brauchen noch zwei weitere. Dam <Siegel> wow, wow, wow, wow. Das war echt ziemlich knapp, wenn ich das mal sagen darf. Das ist kein Scoring hier. Okay. Da, da, da, Oh mein Gott! Warte. Erstmal mal, Aua, mein Rücken tut mir weh. Zweitens. Da war doch ein Checkpoint. Zum Glück. Ich werde jetzt kein Checkpoint gewesen. Alter. Nein. Nein. Das hätte ich machen können, Mann. Hallo. Ich bin der Ralf. Ah, ah. Ah. Hallo. Da oben ist was Cooles, was ich rabbin will in meiner Collection. Woo. Okay, wir haben es zumindest. So, jetzt auch überleben. Was ist das für eine Plattform? Nur ganz normale Plattform, okay. Na, <lacht> na, <lacht> wow, alles <ist> gut. <lacht> so ein bisschen langweilig gerade, aber ich versuche so und will nichts zu kommentieren. Außerdem ist hier das Ende. Und warte, ist das Ende? Also, ich hab das Blaues Skulptur gesehen. Ja, da ist der Stern. Okay, es war ein ziemlich kurzes Level. War dafür nicht schlecht. Also, ja, das war ganz. Oh, okay. Da, okay. Da, okay. Wie, wie, wie, wie. Mit der wie. No, you. Okay. Warte warte. 4, 3. Das wird knapp. Oh ja! Gibt extra Level? Warte. in jeder Welt gibt es gleich viele Level, oder? Ja. Außer halt die letzte Welt, da gibt es halt nochmal. Das sind halt zwei Welten in einem so gesehen, aber egal. So, das wird knapp. Was wird denn knapp so? Oh, schon wieder so ein geiles Theme-Level. Ich mag ja die Pyramiden-Level. In den meisten Spielen mag ich Pyramiden Level nicht. Aber in diesem Spiel muss ich sagen, gefallen die mir wirklich. Da will ich wirklich mehr von sehen. Ah! Äh. Äh, äh. Was? Warte. Nein, ich muss, ich muss mich sofort bewegen. Ist egal. Nein, ich muss da lang. Nein! Ich sehe halt nichts. Oh scheiße, es kommt immer näher. Es kommt immer näher. Wah! Wah! So, wetten schon wieder den ersten Stempelpass? Pass. Haben wir wieder suchen gehen? Geil. Oh Mann. Uh! Ja, gut, perfektes Timing auf jeden Fall. Aber Weiß mir ehrlich, wo ist denn jetzt der Blauständer? Muss er jetzt mal kommen? Ich hab den auch locker schon verpasst, Mann! Nein, habe ich nicht. Okay, alles gut. Das war schon der erste. Ja gut, bin ich mit zufrieden, habe ich kein Problem mit. Damit habe ich ja mal ein Problem. Scheiße, es kommt immer näher, es kommt immer näher, es kommt immer näher. Ah, es ist schon fast da. Wow. Äh, äh, ja, ich habe ihn. Okay, das war aber scheiße, dass man sich da entscheiden musste, ehrlich. Das, sowas mag ich einfach nicht. Gut, das ist vielleicht jeder anders, aber ich mag sowas einfach nicht. <lacht> wo war mein Checkpoint? Der war noch? wo war das? Ich komme niemals von den 20er Stellen weg bei den Run-Ups, Alter. Oh, man. Why? Ich mir den Weg. Sesam öffnet dich. Oh, run! Okay, hier waren wir. Okay. Es ist zwar kein wirkliches Pyramid. jetzt halt doch mal die Klappe und Spiel mehr. Es ist zwar kein richtiges Pyramiden-Level, aber es ist trotzdem eine coole Idee. Ich mag's. Auch weil ich das Gefühl habe, dass man eh nicht getroffen werden kann. Oh Mann, okay. Uh, in der letzten Folge und diese Folge irgendwie sack ich richtig. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, woran das liegt. Oh Mann, was, was, was, was, was, was, was, was, was ist denn jetzt los? Hilfe! Mann, die Folge wird dann durch nur lang gestreckt. Komm, jetzt spreng ich mal nicht mehr an hier. Das ist so, geht doch. Wo, das ist jetzt schwer. Nirgends, richtig. Hey, eine Million Euro. Wow. Ah, wow. Alter, ihr hier spasten. Richtige Kegel. Äh, ja, komm. Geh durch, geh durch. aua, uh, wow, wow, wow, ist ein schon... Whoa! Nein! Ich kann kein Zeit für ein Schild spielen. Weg! Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie brutal das aussah? Wenn ich jetzt wieder oben bin, dann cutte ich. Okay, ich sehe uns gleich wieder. Okay, okay, okay, bitte. Ah! Beendet es. Alter, ich habe so viele ver nächste One-Ups liegen lassen weil diese Passage richtig sagt Ich hasse sie. Jetzt muss ich one Farmen gehen oder so ein Kackmann. Ich werde mein, das wird das meiste für euch rauscutten und da ich es machen werde, haben wir noch Zeit für ein weiteres Level. <lacht> ja, so lange nehme ich es gerade auf. 4-4. Äh, In der nächsten Folge werden wir dann den Bosskampf machen. ja ist der Bosskampf drehen und wenden zumindest mal ein gutes level erinnert mich an die super Mario schein level die waren eigentlich in dem style oh, halt doch einfach so. nein halt den maul man du kannst uns nicht spielen du kick ah, sorry aber ich mag trotzdem diese level okay aus irgendeinem Grund sind gerade die Physics hier richtig scheiße. Ey, äh, so jetzt die Mario Sunshine oder was? Oh nein, zehn Leben! Ich glaube, ich muss offline wirklich, äh, offscreen wirklich ein paar Leben farmen gehen, Leute. Tut mir wirklich leid, aber. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich verzweifle gerade ehrlich ein wenig. Hi! Ah, Geil! Yikes. Ja! Das war das ist hey, Ja, ist ja cool. Jetzt freue ich mich aber. das war ein krasser Bonus, Alter. Woo. Zumindest ein One-Up. Kann ich gut gebrauchen. Okay. One, very good, two, three, four, five. Ja, gut, mehr wir nicht. Obwohl doch. Na, vielleicht gibt es ja! Wenn es aber jetzt ein blauen Stern geht, dann könnt ihr mich echt mal... Ich dachte, das, das Scrolling-Level. Wie ich Scrolling-Level nicht mag. Ha! Wo brauche ich dafür nichts mehr. Das ist ja nicht nett. Kann man bitte der erste Blaustein kommen? Oh, da unten habe ich was gesehen. Oh, oh, das ist ja, das ist er. Ja. Hey, Süßer. Yes, das war der erste. Und war aber was. Ich gucke nach. Nein! Ich hätte es nicht tun sollen. Da war der Checkpoint. Oh, da hat die Freund Checkpoint? Hier. Warte, warte. Ich, ich, geh mal noch ein wenig kurz zurück. ich... ich, ich ja, da, da ist doch was. One-Up. Nee. nee ist schlimmer. Das hat sich also nicht gelohnt. Nein, leider nicht. Ja, wow. Dafür habe ich mich jetzt umgebracht. La, La la la la la la la la la la la la la mein Gott, ich muss nach dem Level auf jeden Fall Pause machen, Alter. Und ich wollte gleich noch den letzten Kapitel Stream machen, ja, zu der Zeit, wo ich das gerade aufnehme, ist halt, ne? Oh Mann. Aber jetzt wo ihr, wo dieses Video seht, ist Kapitel schon längst bei mir vorbei. Na ja gut, bis der DNC hat kommt, aber. Wisst ihr ja. Wenn ihr es nicht gesehen habt, dann guckt's mal an. Ne? Ne? Ah! Höh! Es ist Ich hasse Get me out of this hell! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Okay. One up? Nein, aber ein Power up. Naja, gut, das wird auch gut gebrauchen. Schätze ich. <lacht> Halt doch einfach deine Scheißfrisse, Alter. Hä? Okay, doch nicht... Ich dachte wirklich, da wäre was. Oh mein Gott. Kein Power-Up-Gap ist hier. Oh mein Gott. Oh, jetzt wollen sie es wirklich wissen, glaube ich. Hier. Hier wollen sie es jetzt wirklich wissen. Oh man.